Grüße miteinander und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit der Andrea Meier und dem Thomas Compagno Bond. Wir sind heute auf der Spur von James Bond auf die Furke Wir starten am Fuß des furka pass im Schmuckendörfchen Real. Heute sind wir zum dritten unterwegs. Der Videojournalist Philipp begleitet uns. Für seinen Einstand hat er sich etwas ganz Besonderes ausgedenkt. Die Story müssen wir natürlich schon noch schnell erzählen mit unserem Philipp, der hier das Making-of-Film macht. Der hat nämlich keine Brille dabei. Er hat eine bekommen. Und die wollen wir jetzt, obwohl er es extrem nicht gerne hat, jetzt einfach schnell zeigen. Vor allem mit den Glitzersteinen. Ja, er hat einfach keine Zuschriften, das will er nicht. Die Glitzersteine, die Philipp ein bisschen peinlich findet, sind aber schon gleich vergessen. Wir haben heute eine wichtige Mission und wollen dem James Bond nachfühlen. Vor genau 55 Jahren wurde hier am Furka der Goldfinger gedreht. Worden. Aber Philipp James Bond ist eigentlich nicht mehr die Jahr gegangen, oder? Schaust du das noch? Naja, also. Nein, haben nichts. <lacht> Komm noch mal, nochmal. Noch das ist einfach die wo die irritiert. Philipp, schaust du noch James Bond in Jahrgang? Was hast du für ein Jahrgang? Ich bin 95. Okay, also okay. ist der Film 40 Jahre vor meiner Zeit in den Kinos gekommen. Das ist überhaupt aber nicht aber das, interessant. Ja, aber das macht gute guten Film aus. Dass du auf äh, 60 Jahre nachdem das produziert worden ist, noch kannst du schauen. Also, und jetzt, äh, Thomas, machen wir uns auf die Suche nach der richtigen Kurve, oder? Du Film, weißt ja, das. So wir ich weiß das. <lacht> ich gebe das vorzuwissen. An der Filmkulisse es nichts auszusetzen. Die ist einfach wunderbar. Aber es geht noch zweieinhalb Stunden auf. Thomas entdeckt als erstes James-Bond-Tafel. Von da aus kann man sich die verschiedenen Filmszenen am besten bestens vorstellen. Aber die berühmteste von allen Kurven ist es nicht. Ah, dann war also es doch die, Drum ist die, da die richtige Kurve. Das ist nicht die Kurve, sondern das ist, äh Nein, das ist glaube ich, schon die, wo wir waren. Das ist hier, da, wo die Kamera gestanden ist? Gut. Wahrscheinlich, ja. ja. Wir sind unterwegs im südwestlichen Zipfel des Cantonuri und im Hochtal Urseren. Die präparierte Wanderpassstraße ist ein Genuss und lässt auch Abwechslung zu. Jetzt haben wir uns für die Abkürzung entschieden. Du hast dich für die Abkürzung entschieden. Hey, genau, und jetzt haben wir einen riesen Berg vor uns. Es tut mir so leid. Aber ähm, ja. ja willst du hast mal mal. Tapfer und mit kräftigen Lungenzügen kommen wir darauf. Wir jammern tun wir jetzt einfach mal schnell unterschlafen. <lacht> Abrechnung gibt es dann auf dem Berg oben mit einem Eiszapfenduell. <lacht> <lacht> oh. oh. <lacht> <lacht> <lacht> Kurz vor dem Ziel wartet dann eine weitere Überraschung: Eine Tafel stoppt uns. Wir werden vor der Lawinengefahr gewarnt. Weitergehen dürfen wir nicht. Mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Unser Hotelier weiss bereits schon Bescheid und schickt uns ein Taxi durch. Ja. Wegen der Lawinengefahr fahren wir jetzt einen anderen Weg, wo sicher ist. Die Fahrt in Abigine hat etwas Unbeschreiblich Schönes. Schon der berühmte Schriftsteller der Goethe hat das Tal verewigt und geschrieben, dass das Tal unter allen Gegenden, die er kennt, sein Liebste und Interessanteste ist. Vielleicht ist es die Abgeschlossenheit, die einem das Gefühl gibt, dass man ein fast wie in einer anderen Welt ist, wo man wieder Ruhe und Kraft tanken kann. Am nächsten Morgen geht es nicht zu Fuß, sondern mit dem Schlitten und dem Trottinett ab. Je nachdem, wie schnell es vorangeht wählt man das entsprechende Modell. Schau <lacht> mal neben dich. Schau neben mir Oh, er kommt näher. Muss ich noch Kurz vor dem Ziel treffen wir ein Dorf-Original von Rialpe, wo so ziemlich alles weiß rund um James Bond. Und er erzählt uns dann auch noch ein bisschen aus dem der Band Simmen. Jetzt die Einheimischen oder merken auch, dass im Film chronologisch die Abfolge überhaupt nicht stimmt. Warum ist das so? Ja, das sind natürlich auch mit dem Jahr zu tun, 1963-64, mit Sicherheit der Höhepunkt des Kalten Krieges. Äh, In Redwy Golden es gehalten, und wir sind da mittendrin, also die Schweizer Armee und die Regierung hatten natürlich keine Freude, an einem englischen Filmteam, wo im Herzstück von der Landesverteidigung einen Film trägt. Also hat man die Chronologie vollkommen verändert. Äh, Furka ist plötzlich völlig an einem anderen Ort, und vor allem das Lustigste ist wirklich die Durchfahrt durch eine Alp, wo James Bond auf sein Navi schaut und er macht es bip und das ist ein Vorort von Genf. Das ist ganz speziell, aber das hat mit dieser Geheimhaltung zu tun. Aber im Hinblick, ein Navi hat er schon gehabt? Eben, das Gadget ist natürlich schon vor 50 Jahren dass man ein Navi sein Auto hat, das ist immer wieder eine Stunde. Im Jahr 2014, zum 50. Geburtstag des Film Goldfinger, hat der Band sogar versucht, den Jean Connery nach Andermatt zurückzubringen, aber der hat sich nicht überzeugen lassen. Macht nichts, hat sich der Band gesagt. Er weiss, das Urseal bleibt etwas Besonderes auch ohne den Besuch von Berühmtheiten.